Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Millionen Menschen weltweit blicken heute nach London. Dort wird Charles III. am Mittag in einer feierlichen Zeremonie gekrönt. Bereits am Morgen drängten sich Hunderttausende Anhänger des britischen Königshauses entlang der Prozessionsroute. Sie führt vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey. Zur ersten Krönung seit 70 Jahren werden Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 200 Ländern erwartet, unter ihnen etwa 100 Staatsoberhäupter. Deutschland wird durch Bundespräsident Steinmeier vertreten. Annette dittert vor dem Buckingham Palace in London. Was genau passiert in den kommenden Stunden? Vor einer knappen Stunde ist die royale Standarte hinter mir am Buckingham Palace gehisst worden. Das bedeutet, der König ist im Palast und er wird hier äh, gegen 11 Uhr äh, losfahren, äh, englischer Zeit, also gegen 12 Uhr deutscher Zeit und in einer großen Prozession zur Westminster Abbey fahren, quer durch die Stadt, wo er dann gekrönt wird. Das ist im eigentlichen Sinne eine religiöse Zeremonie, denn König ist er ja schon seit dem Tod der Queen im letzten Herbst. Und dort wird er gesalbt, von Gott eingesetzt in dieses Amt und sozusagen offiziell bestätigt, bevor er dann zurückfährt mit einer größeren Prozession, begleitet von 4.000 Militärs in der alten Golden State-Kutsche und wieder hierhin zurück zum Buckingham Palace kommt, wo er sich dann als gekrönter König auf dem Balkon seinem Volk zeigt. Und ja, da erwartet man eben eine Menge Menschen, die ihm von hier zujubeln. Die Bilder kennen wir ja noch aus dem letzten Jahr vom jubilee der Queen. Und wie ist die Stimmung zur Stunde in London? Ja, die Stimmung hier rund um den Buckingham Palace ist schon fiebrig ein bisschen. Man, als wir hier heute vor einer Stunde herkamen, äh, sah man schon wirklich viele, viele Tausende, die schon um 6 Uhr morgens hier strömten. Erwartet werden heute 100.000 Menschen, die sich rund um die Mall, rund um den Buckingham Palace und an der Prozessionsstrecke, zur Westminster Abbey hin versammeln werden. Also man bereitet sich hier auf einen großen Tag vor. Das Sicherheitsaufgebot ist enorm. Es sind über 10.000 Polizisten der MED im Einsatz. Ein Großaufgebot an Militär parallel. Es waren Sniper überall an der Westminster Abbey, die gestern Abend dort aufgestellt wurden. Also es ist eine große Sicherheitsoperation, keine, die die Stadt überfordert, weil man kennt das ja von hier. Aber es wird eben einer dieser außergewöhnlichen Tage an denen London ja, sich im Ausnahmezustand befindet heute. Vielen Dank, Annette Düttert in London. Die Krönungsfeierlichkeiten überträgt das erste Live in einer ARD-Sondersendung gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Zudem gibt es einen live block auf tagesschau.de. Auf einem CSU-Parteitag in Nürnberg soll Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder heute offiziell zum Spitzenkandidaten für die Bayerische Landtagswahl ernannt werden. Die Abstimmung gilt als Formsache. Fünf Monate vor der Wahl liegt die CSU in allen aktuellen Umfragen weit vor den anderen Parteien. Unter dem Titel für ein neues Miteinander verabschiedet die Partei heute außerdem ein neues Grundsatzprogramm. Zum Abschluss seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Scholz in Kenia heute eine Geothermieanlage. Sie liegt nordwestlich von Nairobi und ist die größte ihrer Art in Afrika. Kenia gilt als Vorreiter bei nachhaltiger Energiegewinnung und will auch in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigen. Das Land ist einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Afrika. Drei Wochen nach Ausbruch der Kämpfe im Sudan verhandeln die Konfliktparteien heute erstmals direkt miteinander über eine Waffenruhe. Die Gespräche finden in Saudi-Arabien statt, mit Unterstützung von internationalen Vertretern. Seit Beginn der Kämpfe wurden bereits wiederholt Feuerpausen ausgehandelt, die jedoch immer wieder gebrochen wurden. Während viele Länder die Evakuierungsflüge aus dem Sudan beendet haben, werden vereinzelt immer noch Menschen ins Ausland ausgeflogen. In der Fußball-Bundesliga gab es zum Auftakt des 31. Spieltages zwei Heimniederlagen. Leverkusen verlor am Abend das Rheinderby gegen Köln mit 1 zu 2. Und Mainz unterlag den abstiegsgefährdeten Schalkern 2 zu 3. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute im Nordosten regnerisch, sonst ein Wechsel von Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 8 bis 24 Grad. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 17.50 Uhr.